Alle zusammen, wir starten heute mit euch eine Reihe von Videos, wo ich über die Apps und andere interaktive Übungen mit euch sprechen möchte. Und ihr seht schon hier meine kleine Sammlung, was ich euch gerne vorstellen möchte. Aber heute besprechen wir nur ein Thema. Und zwar, ähm, da wir noch selber ganz am Anfang sind, <lacht> wollte ich euch eine App präsentieren, die für das Niveau A1, also für Anfänger gedacht ist. Und äh, diese App ist von Goethe-Institut. Sie heißt, äh, Moment mal, Deutschtrainer A1. Diese App kann, kann man in Google Play oder in App Store runterladen. Also bei mir hier ist das ähm, Betriebssystem Android. Deswegen ähm, lade ich das mal hier runter. Deutsch Trainer A1 und wir öffnen mal die App. So äh, diese App äh, können äh, sowohl Schüler für sich benutzen oder auch Lehrer, um den Schülern darüber zu erzählen. Ähm, diese App behandelt ähm, solche ähm, Kategorien wie Vokabeln lernen oder auch Grammatik und wir werden uns das äh, jetzt noch genauer anschauen. So, es gibt mehrere Themen. Ähm, es fängt mit Begrüßungen an, also Guten Tag. Einmal eins ist und so weiter, also zahlen und dann ähm, essen und trinken, äh, einkaufen, äh, was kostet was, äh, Gesundheit, meine Familie und ich. Wie spät ist es ist, also wie viele Uhr ist es? Was machen? Also wir machen einen Ausflug und in dieser Kategorie findet ihr auch so Vokabeln zum Thema Freizeit, Musik, Sport und so weiter. Dann neue Wohnung wohnen zu Hause, Berlin natürlich, <lacht> genau, aber Machen wir das mal ganz in Ruhe. Wir fangen vielleicht mit dem ersten Thema an. Und äh, diese App kann man auch mit unterschiedlichen Lehrwerken benutzen. Ähm, ich habe das zum Beispiel als zusätzliches Angebot für das Lehrwerk Netzwerk A1 benutzt. Es hat super geklappt, weil die Themen ähm, eigentlich auch die gleichen sind. So, dann starten wir das mal ähm, hier gibt es eine Übung. Man soll hören und lesen und schauen, welches Wort passt in die Lücke. Wir Guten an. Tag, ich heiße Anna Fink. Wie heißen Sie? Hallo, ich heiße Stefan Rode. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Und Sie? Ich komme aus Hamburg. Genau, also als erstes würde ich vielleicht die Teilnehmer darum bieten, als Entlastung erstmal sich das anzuhören. Man kann das so oft, äh, wie man möchte, anhören. Und ähm, das hat auch eine Progression. Das bedeutet, hier sind die Aufgaben etwas einfacher, hier hat man noch eine Auswahl, ähm, was man quasi da reinschreiben könnte. Man kann auch parallel schreiben. Und hören. Guten Tag, ich heiße Anna Fink. Wie heißen Sie? Hallo, ich heiße Stefan Rode. Und woher kommen Sie? Ich komme aus Berlin. Und Sie? Ich komme aus Hamburg. So, ich komme aus Berlin und Sie... So, ich komme und hier machen wir mal einen Fehler. Tag Hamburg. Und schauen wir mal, was passiert. Aha, okay, jetzt bekommen wir auch Feedback. Das, was grün ist, ist dann auch richtig und das, was rotes ist, ist dann falsch. Ähm, dann kann man auch die richtige Antwort sich nochmal anschauen und dann auf Weiter drücken. Und äh, je, mehr man also je mehr man richtig gemacht hat, äh, desto mehr Punkte bekommt man am Ende. Äh, das kann man als Lehrer dann auch äh, ganz gut als Wettbewerb unter den Schülern machen. Genau, und hier sehen wir wieder, sehr gut, alles richtig am Ende natürlich und ich bekomme 188 Punkte. So, dann drücke ich auf Weiter und wie ich gesagt habe, die Progression wird dann auch etwas komplizierter. Guten Tag, ich heiße Anna Fink. Wie heißen Sie? Und hier sehen wir, das ist der gleiche Hörtext, aber... Man muss schon selber die Antworten reinschreiben. Also es ist schon etwas komplizierter. Und natürlich müssen ihre Schüler dafür auch die deutsche Tastatur besitzen. Hier gibt es aber noch Hilfen. Zum Beispiel, wie schreibt man das? Und... Ich kann ja auch hier schauen, also das sind die Varianten, die ich nutzen könnte, aber reinschreiben muss ich sie trotzdem selber. Und am Ende, wenn ich alles richtig gemacht habe, dann zeigt er mir wieder, was war richtig, was war falsch. Also das habe ich richtig gemacht, das habe ich gar nicht ausgefüllt. Das gilt dann natürlich als falsch. So, ähm, leider nicht ganz richtig. Das stimmt und ich bekomme dann nur 38 Punkte dafür. Und, äh, hier muss man sich noch an die Inhalte erinnern. Was haben die Personen eigentlich gesagt? Er heißt, also welche Antwort ist richtig? Wir heißen Frau Fink mit Vornamen. Sie heißt Anna, er heißt Stefan. Also wir sehen, die Aufgaben sind dann ganz äh, unterschiedlich, ähm, das macht dann natürlich auch ähm, mehr Spaß, die zu lösen. Aber wir nehmen mal ein anderes Beispiel, zum Beispiel hier Guten Appetit. Und hier sehen wir, es wird auch mit Bildern gearbeitet, also nicht nur mit Hörtexten oder normalen Texten. Ähm, wir müssen jetzt aussuchen, was was ist. Zum Beispiel der Reis ist hier, das Gemüse. Die Kartoffeln und das Obst. So, und dann auf lösen. Dann sehen wir, alles ist grün, bekommen wieder Feedback. Wir haben alles super gemacht. So, ähm, und so weiter. So so kann man dann auch Vokabeln lernen. Und ich finde, mit den ähm, mit den Bildern äh, kann man das auch am besten tun. So, und wie ich schon gesagt habe, hier sieht man dann auch, wie viele Punkte man bekommen hat. Ich habe jetzt nur 100 von 1900 Punkte. Man muss aber ganz vorsichtig sein. Ich habe das bei meinen Schülern mehrmals im Niveau A1 getestet. Und manchmal kamen da so Resultate wie zum Beispiel, nicht alle haben 1800 Punkte, sondern jemand hat nur 1600 als Maximalzahl und ähm, das war allgemein nicht äh, so richtig einheitlich. Also das ist der einzige Punkt, ähm, wo man die App kritisieren könnte. Aber ansonsten funktioniert das eigentlich ganz gut. Und wie gesagt, es ist mit äh, jedem äh, Lehrwerk kompatibel. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und würde gerne eure Kommentare zu dieser Applikation oder zu meinem Video lesen. Schönen Tag noch!